Weil wir ja am Freitag das Ende einer Abstimmung bei der SPD haben, hat von den ganzen 4,5 Milliarden haben die Sozialdemokraten 82 Prozent gekriegt und die CDU 18 Prozent. Und auch das zeigt die verzerrte Perspektive, liebe SPD. Es geht hier nicht um die Frage, Deutschland nach vorne zu bringen, sondern eine Partei zu erhalten, damit die Große Koalition irgendwo sich noch zwei Wochen weiterwurschteln kann. Und manchmal wünsche ich mir ja fast, dass der große sozialistische Philosoph Kevin Kühnert recht hat und sagt, ähm, Nikolaus ist GroKo aus. Aber, meine Damen und Herren, dieser Haushalt ist noch nicht einmal ein Haushalt, der wirklich ausgeglichen ist. Es ist im Endeffekt ein Haushalt mit einer schwarzen Null auf Pump. Das Erste ist, dass Sie an die Asylreklage rangehen. Das ist im Endeffekt so, wie wenn ein Privatbürger sagt, mein Girokonto stimmt noch, alles gut. Ich nehme zwar noch mal 10 Milliarden von meinem Kreditkartenkonto und hole das aus der Vergangenheit und verschulde mich eigentlich aus der Vergangenheit raus, aber eigentlich bin ich ja ausgeglichen. Und dann der zweite Punkt, eigentlich sagt jeder, darf man nicht ansprechen, globale Minderausgabe. Ja? Das ist was ganz Tolles. Herr Scholz sagt, so viel Geld gebe ich aus, und das ist eine schwarze Null. Was sagt er innen drin? Ach, übrigens, von dem Geld, was ich euch zur Verfügung stelle, für Brücken, für Straßen, für Gebäude, für die Eisenbahn, wissen Sie, was er da macht? Da sagt er, ach, übrigens, einen kleinen Teil davon, den behalte ich aber in der Tasche, den dürfte er nicht wirklich ausgeben. So machen Sie eine schwarze Null. Das ist keine schwarze Null, das sind rote Zahlen, die Sie da in Wirklichkeit darstellen. Meine Damen und Herren! Im Endeffekt muss man noch was anderes sehen. Dieser Haushalt rüttelt am Fundament. Warum stehen wir eigentlich bei den Zinsen so gut da? Wir stehen bei den Zinsen so gut da, weil man uns zutraut als Bundesrepublik Deutschland dass wir in der Lage sind, jederzeit und immer und wieder, wenn es notwendig wäre, unsere Schulden auch zurückzuzahlen. Leute, was seid ihr eigentlich so unruhig? Entweder ihr fühlt euch getroffen oder ihr habt es nicht verstanden. Beides wäre für die Sozialdemokratie schlecht.